Koriander ist noch ganz eine wichtige Sache, vor allem bei diesen Superfoods. Noch einmal Heidelbeerpulver, die Dulse, eine Algenart, dann Gerstengras und was ich wieder vergessen habe, das ist Spirulina. Spirulina ist auch noch wichtig. Spirulina und Koriander. Das sind diese fünf Inhalte, aus denen wir einen super, super gesunden Detox-Smoothie zaubern werden. Genau um das geht es ums Detoxen, ums Entgiften. Und was diese, diese, diese, diese Superfoods, diese Nährstoffe alles so drauf haben, das besprechen wir, bevor wir den Mixer ja, also. ja, meine Freunde und Zuseher, ja doch bevor wir uns die Bestandteile und deren Wirkung nun dieses Detox-Muses anschauen, beschäftigen wir uns doch noch damit, wozu wir denn überhaupt detoxen, wozu wir denn überhaupt entgiften sollten. Es soll ja auch immer wieder Stimmen geben, die eben auch sagen, das braucht es ja eigentlich alles nicht, denn das macht der Körper ja eh alles von selbst. Dem stimme ich grundsätzlich natürlich zu. Das ist überhaupt keine Frage. Der Körper heilt sich natürlich von selber. Unsere Entgiftungsorgane, die Leber, die Haut, ja, die sind natürlich dazu da, nur eben wir sollten ihn in unserer in dieser zeit dabei oder sollten diese organe dabei unterstützen das ist einfach notwendig aber natürlich der körper heilt sich dann eben selbst wenn wir eben auch unsere organe die leber und die haut dabei tatkräftig natürlich alle anderen organe tatkräftig dabei unterstützen das ist natürlich notwendigst und natürlich bestärkt mich auch meine eigene erfahrung seit jahren auf die ernährung auf die nahrung zu schauen seit einem jahr ernähre ich mich ja fast pflanzlich und sehr sehr gesund und ich merke hier natürlich die wirkung und immer wieder die entgiftende wirkung der ganzen nahrung und ich habe auch vor ein paar tagen einen sehr sehr interessanten jungen mann kennengelernt er ist 24 und er hat mir seine geschichte erzählt er hatte starke stärkste schuppenflechte am ganzen körper die ärzte konnten ihm nicht helfen hier natürlich das normale programm und es hat immer wieder ein paar tage geholfen und dann war alles noch noch viel schlimmer und für den 14 jährigen in seiner entwicklung ist das natürlich Ganz, ganz, ganz schlimm, wenn man hier so leiden muss. Und er hat sich mit 14 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, mit 14 Jahren hat er von sich aus selbst angefangen, sich für Ernährung zu interessieren. Wie so hat er mit 14 Jahren von sich aus selbst angefangen, sich dafür zu interessieren, hier zu recherchieren, zu schauen, was er machen könnte. Er ist von sich aus auf Anthony William gekommen und hat sich hier mal richtig reingelesen. Und ja, er hat mir versichert, nach diesem Detox-Muse, den er eben auch damals für sich selbst entdeckt hat, war nach einer Woche, nach einer Woche schon unglaubliche verbesserungen seiner schuppenflechte bemerkbar und er hat sich schlussendlich auch angebracht das heißt hier sitzt ein gut aussehender vitaler mann vor mir der sich ab dem 14 lebensjahr hier ganz bewusst mit ernährung und mittlerweile auch mit vielen anderen fragen des lebens auseinandersetzt absolute Hochachtung und ich habe ihn auch schon angefragt, ob er denn vielleicht einfach auch mal Lust hätte, dass wir uns hier vor der Kamera gemeinsam über seine Lebensgeschichte etwas unterhalten. Da werden wir auf jeden Fall noch einiges Spannes, Spannendes hören. Ja, deine Nahrung soll ja deine Medizin sein, deine Medizin soll deine Nahrung sein. Das ist einfach dieser sehr, sehr bekannte Spruch und das ist kein Dogma, das ist nicht unbedingt eine Idealisierung, sondern das ist eigentlich ein natürliches Bedürfnis, ja, das unser Körper an und für sich hat, dass wir ihn so ernähren, dass es eben auch mehr oder weniger schon so ist, dass der Körper eben alles Wasser hier zugeführt bekommt, verwerten kann, entweder eben als Brennstoff für unsere Zellen oder eben auch als Entgiftungsstoff. Ja? So wenn die Nahrung aufgebaut wäre, dann bräuchten wir das alles natürlich nicht, ist es aber in den ganz, ganz wenigsten Fällen eben nicht, weil natürlich die zusätzlichen Umwelteinflüsse, wie schon gesagt, hier eine riesengroße Rolle spielen. Jetzt schauen wir ähnlich, dass wir eben zu den Zutaten kommen, diese eben auch besprechen, deren Wirkung und wozu und warum sie eben genau in dieser Kombination eben im Smoothie deswegen auch drinnen sind. Da haben wir als erstes mal Gerstengraspulver bzw. Gerstengrassaft. Das kann jeder machen, wie er das selber will. Ich bin da ein bisschen effizient und ich mag diese Batzerei weniger ich habe früher immer wieder auch hier experimentiert habe eben auch die, das eine oder andere Gräslein angebaut ich meine jetzt legales Gräslein angebaut natürlich keine Frage Gersten Gras und ähnliche Weizenkleien und was auch immer aber ich bin dann doch eher ein Fan von Pulverchen die sind leichter zum händeln und auch nicht schlechter ja, also Gerstengraspulver ist mal das erste, was in diesen Smoothie hineinkommt. Ja, ähm, dieser dieser Saft äh, dieses Gerstengras zieht einfach Schwermetalle aus der Milz, aus dem Darm, aus der Bauchspeicheldrüse und auch aus dem Fortpflanzungssystem. Und der Gerstengrassaft oder das Gerstengras bereitet eben auch das Quecksilber für die komplette Aufnahme dann später. Durch spirulina vor und hat natürlich eine menge an mineral und vitalstoffen zur verfügung ja und hier haben wir dann als zweites eben gleich dieses spirulina wie eben gerade erwähnt hier habe ich es eben auch in pressling form ja und spirulina kann man eben auch wenn man ein pulver hat dann gibt man eben circa zwei teelöffel spirulina in den smoothie hinein wenn man das so möchte oder man hat eben Ungefähr 8 Presslinge, die man in den Smoothie hineingibt. Muss man aber nicht. Man muss nicht in dem Fall unbedingt die Presslinge oder, oder Spirulina in den Smoothie reingeben. Ich persönlich mache das eher selten, weil es ein bisschen schade ist. Es ist ja auch eine Genusssache. Ich mag, dass mir der Smoothie auch gut schmeckt und Spirulina hat dann sowas ein bisschen ein Geschmack, wie wir in Österreich sagen. Es ist überhaupt kein Problem einfach so zu sich zu nehmen. Man könnte natürlich all diese Zutaten auch ohne Smoothie zu sich nehmen. Das ist ja keine Frage, nur einen Smoothie zu trinken ist erst einmal ein super, super Genuss, ist wesentlich einfacher. Ich habe dann sozusagen hier eben auch in meiner Nahrung das sogenannte medizinische drinnen also die wirkung auf einmal drin und ich muss da nicht über den ganzen tag ständig irgendwas zusätzlich einnehmen also spirulina ja das ist einfach auch eine wunderbare sache weil die ziehen die schwermetalle eben aus dem Gehirn raus, ja, aus dem zentralen Nervensystem und eben auch aus der Leber. Ja, es ist so ganz so wichtig, dass die Leber Unterstützung bekommt, weil die ist es ja schlussendlich, die, die diese ganze Entgiftungsarbeit äh, machen muss und viele, viele Stoffe eben überhaupt mal entwickelt, ja. Und darüber hinaus absorbiert eben die Spirulina dann eben, wie schon vorher gesagt, Quecksilber, Quecksilbermetalle, die vorher, wie gesagt, schon durch das Gras eben aufgespürt, absorbiert wurden. Und das ist eben das Wunderbare bei Spirulina. Im Dritten haben wir dann das Korianderkraut. In dem Falle, wie schon angekündigt, habe ich jetzt kein frisches Korianderkraut da. Das wäre um einiges besser, aber so als Platzhalter, hier Korianderpulver, dass ich jetzt einfach mal hier, wie gesagt, anstatt frischem Koriander in den Smoothie reingebe. Ja, entweder eine Tasse frischen Koriander in den Smoothie hinein oder eben auch hier dann, sage ich jetzt mal, so ein, ja, ein Drittel Teelöffel Korianderpulver, das ich dann reingeben werde. Und dieser Koriander holt eben die alten Schwermetallablagerungen ähm, da nochmal heraus, wo andere Mittel eben nicht hinkommen. Ja, holt eben da, die Metalle, das Quecksilber noch aus Plätzen hervor, wo andere Mittelchen einfach nicht hinkommen können. Der Koriander extrahiert diese dann und ab und raus aus dem Organismus. Also Koriander ist ein sehr, sehr bekanntes und sehr, sehr wichtiges Entgiftungsmittel. Ja, dann kommen wir zum vierten Stoff, der in diesen Smoothie hineinkommen kann. Das sind dann auch wieder ganz, ganz wichtig. Die wilden Blaubeeren und das ist natürlich auch was was für den Geschmack was für den Genuss natürlich auch da ist drum ist dieser Moose eben auch hier ganz ganz wunderbar eben weil man auch Genuss hat und in dem Falle entweder die sind jetzt eingefrorene wilde Heidelbeeren oder Blaubeeren oder man könnte eben auch gefriergetrocknete Blaubeerpulver nehmen wie gesagt, ich bin ja eher ein Fan dann von Pulverchen, weil die einfach einfacher zum Händeln sind. Und so Blaubeeren brauchen natürlich auch dann wieder viel Platz, weil man dann so ein bisschen an Vorrat eben braucht, sonst musst du jeden Tag einkaufen laufen und das macht ja auch nicht so viel wirklich Sinn. Ja, ich habe die letzten Tage mir auch zweimal einen Blaubeerstrudel eben auch hergerichtet gemacht. Wunderbar, richtig gut. Ja, die Blaubeeren ziehen eben Schwermetalle aus, auch aus dem Gehirn raus. Sie füllen dann eben auch mit ihren Stoffen, mit ihren Vitalstoffen die Lücken auf, die eben durch die Schwermetallausleitung dann entstanden sind, was besonders einfach dann auch in den Geweben ganz, ganz wichtig ist. Welche wilde Blaubeeren sind eben? das beste nahrungsmittel eben also nahrungslebensmittel um eben auch alzheimer demenz ja parkinson entgegenzuwirken ja diesbezüglich verweise ich eben auch auf das video über die blaubeeren die wirkung auf das gehirn hier oben hier unten hier oben hier oben verlinkt meine lieben freunde ja, und fünftens dann auch noch ein sehr spannendes mittelchen der Lappentang, ja, der Lappentang, beziehungsweise die Dulse ja. Mit dem Pulver, ja, gehe ich auf jeden Fall mal etwas sparsamer um, also eine Alge ähm, und gebe nicht mehr als einen schwachen halben Teelöffel mal in den Smoothie hinein, ja, weil das ist auch nicht so ganz so billig, dieses Sackerl mit, ne, wie viel ist drinnen, schauen wir mal drauf, ist der 100 Gramm. 100 Gramm, ich weiß es nicht mehr genau, aber 17, 18 Euro. Das kostet ja alles auch ein bisschen was. Und vor allem, wenn ich die Dinge noch nicht so kenne, dann, dann tue ich lieber ein bisschen vom Gefühl her, mal lieber ein bisschen weniger rein, als wie zu viel. Ja, und dann schauen wir mal. Und dann kann man ja immer noch steigern. Ja, also die Dulse oder der Lappentank bindet eben auch Quecksilber, Blei, Aluminium, Kupfer, Cadmium und Nickel. Und überwindet vor allem auch, und das ist ganz, ganz wichtig, die Bluthirnschranke Das macht die Blaubeere aber auch. ja Und das ist ganz wichtig. Und anders als andere Algen kann eben Lappentang, Quecksilber eben auch im Alleingang entfernen. Ja? Und dieser Lappentang, die Dulse, gelangt eben auch in Tiefen und an versteckte Plätze, wo er an Quecksilber bindet und es nicht mehr freigibt bis es eben dann einfach auch den Körper verlassen kann bzw. ausgeschieden wird. Ja, wichtig ist hier einfach bei der Dulce noch zu erwähnen, 2 Gramm Dulce ungefähr, äh, also da kommen wir dann mit einem halben Teelöffel eh ganz gut hin, das sind ungefähr 2 Gramm, enthält ca. 160 Mikrogramm Jod. Also das ist auch nicht unwesentlich, da haben wir dann auch eine, gewisse Jodzugabe einfach auch schon mal drinnen und auch hier kann ich nur empfehlen, ich habe glaube ich drei drei Videos über Jod auf meinem Kanal, werde ich auch hier, nein, hier oben verlinken. Ja, meine lieben Freunde, das wäre mal im Überblick die wichtigsten Zutaten. Hier geht es richtig zur Sache, man merkt, da sind ganz viele Stoffe drinnen, die hier wunderbar sind, um Metalle, Quecksilber, ja, also diese ganzen Belastungen, diese ganzen Umweltgifte einfach im Körper aufspürt und sie einfach auch dann bindet und ausleitet. Das ist ja das Wichtige bei der Sache. Ja, was ich dann zusätzlich in den Smoothie noch reingebe, zeige ich euch schnell noch, weil sonst wird das Video allzu lange. In dem Fall drei kleine bio ja. Hier eingefrorene Bio-Zitronen mit Schalen, super super gesund. Ja. etwas Kurkuma werde ich noch reingeben und eben auch ein veganes Proteinpulverchen. Dann wird es auch schön cremig, meine lieben Freunde. Also da kommt einiges rein. Natürlich eben auch wunderbares Wasser, frisches frisches. Wasser wird natürlich auch noch reinkommen. Und jetzt werden wir das Ganze einfach mal zubereiten. So, wenn ich mal als erstes gleich mal die Bananen hinein. So, jetzt wird ein bisschen Gas geben. Die Bananen hinein. Als nächstes dann gleich mal die gefrorene Zitrone. Die ist super, das werdet ihr, wenn ihr das ausprobiert. So unglaublich. Die ist das auch für den Geschmack. Das hat so etwas unglaublich Erfrischendes. Als nächstes dann gleich mal etwas... Von den Heidelbeeren bzw. Blaubeeren auch die sind noch gefroren das ganze wird wenn man da gleich mal was trinkt natürlich sehr sehr frisch schmecken ja dann das gerstengras pulver in dem Falle in dem Falle nehme ich so einen ja so einen Esslöffel ja nicht extrem gehäuft als nächstes dann das Dulce-Pulver. Genau, wie gesagt, da sind wir noch ein bisschen vorsichtiger am Anfang. Dann nehmen wir jetzt einmal nicht wahnsinnig viel. So also, muss man schauen, dass man sieht, so ein... Na naja, vielleicht noch ein bisschen mehr. <lacht> genau, so ein Drittel Teelöffel. Voll. So. Also. Wie gesagt, Spirulina, das nehme ich so ein. Damit verwurscht so er mich jetzt den, den ganzen Smoothie nicht, weil das kenne ich von früheren Smoothies. Spirulina ist erstens mal giftig grün und es schmeckt dann einfach immer wirklich gut. So, dann noch sage ich jetzt einmal einen schönen. Einen schönen gehäuften Die Löffel Oder eigentlich Kaffeelöffel, Kurkuma ist natürlich super auch gegen Entzündungen und vieles andere. Wir wissen auch bei Krebs, keine Frage. Und dann noch zusätzlich etwas veganes, also pflanzliches Protein. Da nehmen wir nicht wahnsinnig viel, ja, nur damit es ein bisschen cremiger wird. Und ich werde ja heute noch. In die Natur gehen, in die Berge und da brauche ich ein bisschen eine Unterlage, ein bisschen was Kräftigendes, um dann auch natürlich gut gewappnet in der Natur zu sein, keine Frage. So, und was ich jetzt auch zusätzlich noch reingeben möchte, das ist ein bisschen Kokosöl. Das ist einfach auch für den Geschmack super gut und Kokosöl hat natürlich auch eine gewisse, auch entgiftende. Interessant, dann nehmen wir auch nochmal so, so ein bisschen was von dem. Das muss jetzt auch nicht wahnsinnig viel sein. Das kann ja jeder für sich. Ja, das ist mein Kokosöl, das ist so eine Sache, wie man so, was man so für Gefühl dafür hat. Ja. Es ist immer gut, umso mehr, dass man sich mit Nahrung beschäftigt und auch wirklich Lebensnahrung zu so sich nimmt, umso mehr kriegt man Gefühl dafür, was man oder wieder ein Gefühl dafür, was man im Endeffekt braucht, ja, von der Menge her. Da sagt es einem dann, irgendwie die Intuition der Körper. ja? Und jetzt natürlich das Ganze noch mit Wasser auffüllen und zwar so viel, bis dann alles gut bedeckt ist. Genau meine Lieben. Dann machen wir da noch zu. <lacht> In der Hoffnung, dass das alles wunderbar funktioniert. Genau. So, meine Freunde, es ist natürlich spannend. Vor allem, wie ist die Konsistenz? Hat es gut durchgemixt oder ist irgendwas dabei, dass dann noch immer so ein bisschen sich dann ein bisschen kernig anfühlt? Ich mag es einfach, wenn es richtig cremig ist. Gell? Ich habe jetzt keinen Blender mit über 30.000 Umdrehungen. Das kommt einfach auch noch dazu. Es ist jetzt nicht ganz so cremig, wie man es gewünscht hätte. Das machen wahrscheinlich die Preiselbeeren aus oder eben auch die Zitrone. So, bevor ich da jetzt koste, soll man natürlich auch mein Gesicht sehen, nicht deswegen, weil ich so schön bin, sondern weil der Körper zeigt immer genau, was wirklich ist. Also schmeckt oder schmeckt's nicht, das wird man gleich an meinen Gesichtszügen sehen. Leute, es ist super, super erfrischend. Also die Zitronen, natürlich auch jetzt die eingefrorenen Blaubeeren, sind natürlich super erfrischend. Also wie gesagt, auch das mit der gefrorenen Bio-Zitrone ist sowieso ein Spitzentipp für alles Mögliche. Ja, da könnte man auch wieder extra ein Video drüber machen und vom Geschmack her. Super, super. Es ist auch für meinen Geschmack süß genug, weil natürlich Bananen, die sollten auch reif sein, ja? bitte bei den Bananen immer schauen, dass die reif sind. Die sind dann natürlich auch süß genug und alles andere, das Gerstengras schmeckt man nicht raus, da könnte man vielleicht ein bisschen mehr noch reingeben. Vom Dulce ist einfach vielleicht auch zu wenig drin, man merkt es nicht, dass da wahnsinnig viel solche Dinge drinnen sind. Und was ich jetzt vergessen habe, das ist das Korianderpulver. Aber, liebe Leute, das kann man ja nochmal nachholen. Rein damit. So. Und dann schalten wir das Ganze nochmal schnell rein, das ist ja nichts Problem. Das ist ja nicht das Problem. Und jetzt spiele ich einfach mal wilden Hund, weil ich jetzt da kein zweites Glasel da habe. Und das soll ja natürlich jetzt also einfach nur mal schauen, ob man da jetzt einen Unterschied rausmerkt. Ja. Und das trinkt nur ich selber, also keine Angst wegen der Hygiene. Ja, und das schmeckt mir ganz leicht raus, ganz leicht. Aber das ist überhaupt kein Problem, das schmeckt man ganz leicht aus. Und für so einen Smoothie kann man natürlich unglaublich eben auch noch experimentieren, aber man könnte Chili-Pulver reingeben, was auch immer noch. Also, wie gesagt, Kurkuma haben wir eh schon drinnen. Ein paar andere Gewürze, das kann man vielleicht extra nochmal machen, aber man sollte eben auch, sag ich jetzt mal, diesen Detox-Smoothie nicht allzu sehr verfälschen, aber. Wie gesagt, man kann mit den Zusätzen einfach ein bisschen experimentieren, man kann Orangensaft reingeben, man kann, die Bananen sind mir einfach nur am nächsten und die haben auch eine super gesunde Wirkung, Kalium, Magnesium, Kalzium, was da einfach auch alles drinnen ist und einfach auch genug Kohlenhydrate fallen, wenn ich mich körperlich eben auch anstrenge. Ja, in dem Sinn, meine Lieben, ich hoffe jetzt, dass das Video nicht allzu lange wird, aber ich finde, das ist was ganz, ganz Wichtiges, Detoxen entgiften, inklusive natürlich, aber auch dann genügend Vitalstoffe wieder aufzufüllen. Und auch immer wieder so ein kleiner Hinweis, die Ernährung ist einfach sehr, sehr wichtig, Lebensmittel und nicht Füllstoffe, in dem Sinne Lasst mir einen oder mehrere Daumen hoch da. Eure Meinung natürlich in die Kommentare, so wie immer. Und ich freue mich natürlich, und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr auf meine Seite bewusst bewusstgesund Geosix vorbeischaut. Da werde ich einfach auch noch über das Ganze ein bisschen genauer schreiben und über die ganzen Mittelchen noch ein bisschen genauer ausführen und natürlich auch die eine oder andere Empfehlung zu den Mittelchen eben auch verlinken. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus. Euer ja, Gio.